Das Gewinn- und Wachstumsstreben zerstört langsam aber sicher unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt, so wie wir sie kennen. Aber wie kann das eigentlich sein? Unsere Wirtschaft, die baut doch darauf auf, dass wir ständig weiter wachsen und wachsen und immer mehr Gewinne einstreichen. Um zu verstehen, wie wir unsere Wirtschaft und Arbeitswelt im Moment kaputt machen, müssen wir uns die Entwicklung der letzten 30 Jahre anschauen. Bei Recherchen zu meinem letzten Video bin ich über Zahlen gestolpert, über die ich nicht besonders verwundert war, aber im Nachhinein, als ich recherchiert habe, was dahinter steckt, was diese Zahlen tatsächlich bedeuten, da hat es mich echt fast vom Stuhl gehauen. Wie ihr wisst, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, waren Anfang der 90er Jahre rund 80% der Vollzeitbeschäftigten in Westdeutschland durch einen Tarifvertrag abgesichert. Heute sind aber nur noch 45% der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag abgesichert. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit abgesichert? Inwiefern ist man mit einem Tarifvertrag abgesichert? Ein Tarifvertrag schafft beispielsweise Transparenz. Ich weiß ganz genau, was ich verdienen werde. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was meine Kolleginnen und Kollegen um mich herum verdienen werden. Ich weiß, wie viel Urlaub mir zusteht. Ich weiß, welche zusätzlichen Sonderleistungen mir zustehen. Ich weiß, wann meine nächste Gehaltserhöhung kommt. Außerdem weiß ich, dass mein Arbeitgeber nicht einfach so den Vertrag ändern kann. Und ich weiß, ich habe zusätzliche ja, Boni, wie zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und andere soziale Absicherungen. Außerdem ganz wichtig für mich persönlich auch, wenn ich mich bei einem Job bewerbe, bei dem ein Tarifvertrag gilt, muss ich mich nicht wie ein billiges Flittchen verkaufen und ähm, irgendwelche Preise für mich angeben und vielleicht dann bei der nächsten Gehaltserhöhung darum betteln, dass ich ein paar Euro mehr bekomme. Das muss ich nicht mehr machen. Und niemand entscheidet dann irgendwie so ja nach Nase oder nach Gesicht oder vielleicht auch nach Hautfarbe oder wie auch immer, ähm, was mir dann am Ende tatsächlich zusteht. Und natürlich ist es dann oft so, dass die Gehälter bei einem Tarifvertrag meist besser sind als in der freien Wirtschaft. Tja, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist passiert seit Anfang der 90er Jahre? Warum waren da so viele durch einen Tarifvertrag abgesichert und im Moment sind es nur noch rund 45 Prozent? Wie kann das sein? Was ist da passiert? Naja, im Prinzip ist es ganz simpel. Die Unternehmen wollten Geld sparen. Ganz einfach. Durch diese Tarifflucht konnten jede Menge Personalkosten eingespart werden. Das geht beispielsweise auch ganz einfach, wenn man Tochtergesellschaften gründet, dort Leute einstellen und sagt, okay, ihr verdient jetzt nur noch das. Und wir sind an einem Punkt angekommen in unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt, an dem wir kaum noch Kosten sparen können außerhalb dieser Personalkosten. Das Einzige, und das habe ich auch in anderen Videos schon erklärt, ist, was man noch machen kann, ist, Produkte und Dienstleistungen zu verschlechtern. So können wir unsere Gewinne erhöhen, so kann die Wirtschaft ihre Gewinne erhöhen. Und natürlich können wir auch die Gewinne erhöhen, wenn wir Personalkosten sparen, wenn wir also an Personal an sich sparen und wenn wir an deren Gehalt sparen. Und an diesem Punkt werden jetzt vielleicht manche von euch sagen, okay, ähm, Tarifverträge schön und gut, aber ich brauche doch auch eine gewisse Freiheit und Flexibilität als Arbeitgeber. Wie soll ich denn ein Unternehmen gründen, wenn mir gleich vorgegeben wird, dass ich ja wahnsinnig hohe Gehälter zahlen muss? Und an diesem Punkt muss ich mir die Frage stellen, was will ich als Land? Will ich auf dem Rücken der Arbeitnehmer Unternehmen, neue Unternehmen aufbauen? Will ich diese Menschen dafür ausbeuten? Oder will ich sie anständig bezahlen und im schlimmsten Fall eben auf Unternehmen verzichten? Außerdem werden manche von euch vermutlich auch sagen, Mensch, in der freien Wirtschaft, ohne diese Tarifverträge, da kann ich doch viel bessere Gehälter für mich verhandeln oder rausschlagen. Warum soll ich dann ständig an einen Tarifvertrag gebunden sein? Ich kann doch theoretisch viel mehr verdienen. Natürlich sind diese zwei Punkte wichtig und man muss sie diskutieren. Aber die letzten 30 Jahre haben gezeigt, dass es wahnsinnig wichtig ist, auf Tarifverträge zu setzen. Denn ohne Tarifverträge werden die Menschen im Schnitt schlechter bezahlt. Auch wenn jetzt einige von euch vielleicht behaupten, ja, aber da gibt es doch Konkurrenz zwischen den Unternehmen auf dem freien Markt. Und wenn da die Arbeitskräfte niedrig sind, beziehungsweise es wenig Arbeitskräfte gibt, dann werden ja die Unternehmen untereinander dafür sorgen, dass die Gehälter steigen, dass sie irgendwie versuchen, an die Leute reinzukommen. Und ja, das hat sich nicht bewahrheitet. Natürlich gibt es das vielleicht in seltenen Fällen, wo dringend jemand was sucht, aber am Ende muss ich trotzdem daran denken, ich will mehr Gewinne, ich will mehr Wachstum. Und um zu zeigen, dass diese gesunkene Tarifbindung uns allen, unserer Gesellschaft und am Ende natürlich auch unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt enorm schadet, gibt es natürlich auch. Zahlen, Zahlen und Fakten, die das eindeutig belegen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat anhand der letzten Verdienststrukturerhebung, so heißt das, also anhand von Zahlen des Statistischen Bundesamtes herausgefunden oder herausgerechnet quasi, wie viel Geld uns im Jahr durch die Lappen geht, weil wir weniger Tarifverträge haben. Und jetzt schaut euch dazu einfach mal diese Zahlen an. Diese Zahlen sind vom letzten Jahr und sie zeigen uns, dass wir im Schnitt jedes Jahr Mindereinnahmen zu verzeichnen haben. Beispielsweise bei den Sozialversicherungen. 24,8 Milliarden Euro. Natürlich, wenn die Menschen weniger verdienen, fehlt uns auch ein gewisser Teil der Einkommenssteuer. Und da fehlen uns 14,9 Milliarden Euro im Jahr. Außerdem, klar, wenn wir weniger verdienen, haben wir weniger Geld zum Ausgeben. Und hier fehlen uns satte 35,1 Milliarden Euro, die wir sonst mit Tarifvertrag ausgeben könnten für die Wirtschaft. Tja Leute und da haben wir es wirklich schwarz auf weiß, warum es mit unserer Wirtschaft und unserer Arbeitswelt so kräftig bergab geht. Und wenn mir jetzt noch mal irgendjemand sagt, oh aber Bildung, das kostet zu viel, wir können doch nicht jedem Schüler und jeder Schülerin ähm, ein Tablet besorgen, das kostet Geld, ja, und wir können doch nicht die Straßen da in dieser Stadt ausbessern, die so kaputt sind und wir können dies nicht und wir können jenes nicht. Wir können den öffentlichen Personennahverkehr doch nicht kostenlos anbieten, das können wir doch alles nicht. Natürlich können wir das alles nicht, wenn die Menschen in diesem Land wahnsinnig schlecht bezahlt werden. Wenn wir den größten Niedriglohnsektor in Europa haben, wie sollen wir dann solche Dinge stellen, stemmen? Und wir müssen bedenken, Rente ist ein riesiges Thema. Ständig wird uns erzählt, wir müssen privat vorsorgen, die Rente wird nicht reichen. Wir müssen uns irgendwie selbst darum kümmern, sonst landen wir, sonst landen wir in der Altersarmut. Tja, und wenn man jetzt mal genau über diese Dinge nachdenkt, merkt man, wir befinden uns im Prinzip in einer Abwärtsspirale. Die Menschen werden immer schlechter bezahlt, beziehungsweise sie können sich immer weniger von ihrem Geld leisten. Immer weniger Geld kommt dadurch in den Staatssäckel. Wir können immer weniger für das Volk, also für uns alle, tun. Und weil das so ist, weil die Menschen mit ihrem Einkommen nicht mehr auskommen, gibt es natürlich immer mehr soziale Hilfen, wie eben zum Beispiel zuletzt die Grundrente. Und es wird immer mehr Sicherung, Absicherung irgendwie geben, wenn das so weiterläuft. Und es läuft ja schon die ganze Zeit so weiter. Immer mehr soziale Hilfen für Alleinstehende, für Familien, für Rentner und so weiter, weil die Menschen schlecht bezahlt werden. Nur damit die Unternehmen immer weiter wachsen können, damit sie immer weiter größere Gewinne schöpfen können. Das heißt, wir bräuchten diesen Apparat gar nicht an diesen sozialen Sicherungen. Wir haben ja schon so viel. Ich habe ja schon in einem meiner Videos zuletzt gesagt, eine Familie kann über 100 unterschiedliche soziale Absicherungen, soziale Versicherungen quasi in Anspruch nehmen, wenn sie nicht genug Geld hat. Wenn man also die Menschen anständig bezahlen würde, und das Geld ist verdammt nochmal da, die Unternehmen machen ja jedes Jahr größere Gewinne, wir hören uns das ja auch jedes Jahr ständig an, dann wenn man die Menschen anständig bezahlen würde, bräuchte man doch diese ganzen sozialen Hilfen nicht. Aber, da man eben immer so weitermacht, und das im Moment ja wirklich schon seit mindestens 30 Jahren, dreht sich die Spirale immer weiter nach unten. Und genau deswegen sage ich, im Prinzip sind wir mit unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt, so wie wir sie heute kennen, am Ende. Wenn das so weiterläuft, ist die Frage, wofür gehen wir dann überhaupt noch arbeiten? Denn der wichtigste Punkt überhaupt, unsere gesamte Wirtschaft der Boden unserer Wirtschaft, die Basis quasi, beruht immer noch darauf, dass alle Menschen arbeiten gehen. Dass im Prinzip ja die, die meisten Menschen arbeiten gehen, dass wir zusammen etwas erwirtschaften und dass wir zusammen dann auch etwas davon haben, dass unsere Gesellschaft so quasi ja, wächst und gedeiht. Und hier frage ich mich tatsächlich, Kapiert das die Politik da draußen? Kapiert das die Wirtschaft da draußen? Verstehen das diese Menschen überhaupt, die da in der Regierung sitzen, dass sie im Prinzip an ihrem eigenen Ast sägen? Sie sägen unsere Wirtschaft, unsere Arbeitswelt komplett ab? Im Prinzip ist ja dieser Gedanke gar nicht falsch, wachsen zu wollen und mehr Gewinne machen zu wollen. Aber, wie wir alle wissen, ist irgendwo Schluss, irgendwo muss Schluss sein. Und genau diesen Schlusspunkt, den haben wir überschritten. Da haben die Politiker und die ja, Wirtschaftsbosse quasi sich gar keine Gedanken offensichtlich gemacht und haben diesen Schritt eben nicht eingehalten bzw. haben nicht gestoppt. Sie haben nicht da gestoppt, wo es tatsächlich um die Menschen geht, die ja dieses Vermögen erwirtschaften, die diese ganze Wirtschaft am Leben halten. Wenn du natürlich diesen Menschen dann ja, die Grundlage wegnimmst, also das Geld, das Gehalt wegnimmst, wie soll denn dann die Wirtschaft noch weiter wachsen? Natürlich. Heute oder morgen wächst sie wohl noch weiter, weil das noch nicht, ja, für die meisten Menschen ausreicht, diese Einbußen, um vielleicht sich dagegen zu stemmen und zu sagen, jetzt ist Schluss. Ja, aber irgendwann werden wir auch an dem Punkt angekommen, wo, ankommen, wo es nicht mehr weitergeht. Wo die Leute dann sagen, okay, Schluss, aus, fertig. Ab hier geht's nicht mehr weiter. Wir zerstören, beziehungsweise die Politik von heute zerstört die Basis unserer Wirtschaft. Und das sind nun mal immer noch die arbeitenden Menschen da draußen. Und da könnt ihr mir gerne so viel, ihr wollt, von irgendeinem Finanzsektor erzählen oder Immobiliensektor oder irgendwas anderem. All das, all diese Gewinne in diesen Sektoren, in diesen Bereichen, wären überhaupt nicht möglich, wenn diese Menschen nicht jeden Tag sich den Arsch aufreißen würden. Denn wie gesagt, das ist immer noch das Fundament unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt. Und was ich so richtig unverschämt finde, ist der Punkt, dass wir, ja auch ich, ähm, in meiner Arbeitswelt, weil ich nicht ähm, ja, von einem Tarifvertrag profitiere, dass ich jedes Mal, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ums Geld betteln muss. Ja? Und jedes Mal heißt es, oh nee, so viel nicht und ach, kümmer nicht weniger. Ja? Und bei jeder Gehaltserhöhung muss ich betteln und sagen, wie toll ich bin ja? und was ich alles geleistet habe. Natürlich, klar, ähm, ich habe was geleistet, aber warum kriege ich da nicht automatisch dann eine Gehaltserhöhung, wenn die doch sehen, dass ich was geleistet habe? Natürlich, weil sie Geld sparen wollen, ganz einfach. Und jedes Mal muss ich hingehen und muss ich zu meinem Chef gehen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht, ich bin ja so toll, ach wie super, kann ich nicht bitte ein paar Euro? Ja, Das ist furchtbar, das ist erniedrigend meiner Meinung nach, ständig betteln zu müssen, obwohl man ja schon super Arbeit geleistet hat. Ich persönlich finde das Wahnsinnig erniedrigend. Und die größte Frechheit ist doch, wir sollen arbeiten gehen. Das schreiben uns Politik und Wirtschaft vor. Die Gesellschaft macht uns da auch Druck. Keine Frage, also wir brauchen einen Job, am besten sozialversicherungspflichtig und so viel verdienen, dass wir nicht in Altersarmut landen und, und, und. Das wird heutzutage immer schwieriger. Und wie gesagt, wir müssen ganz oft betteln gehen und wir müssen uns mit niedrigen Löhnen zufrieden geben. Ja? Und natürlich ähm, wird kein Arbeitgeber sagen, ähm, der keinen Tarifvertrag anbietet, ach ich erhöhe, ich erhöhe dir jedes Jahr dein Gehalt, weil ich ja so nett und so lieb bin. Ja, das funktioniert natürlich nicht so da draußen in dieser freien Wirtschaft in dieser angeblich freien Wirtschaft. Wo das aber super funktioniert, wo man ja quasi schon gesetzlich dazu verpflichtet ist, ähm, Gehälter zu erhöhen ähm, und anzupassen, ja? das ist die Politik. Politikerinnen und Politiker im Bundestag und in den Landtagen, die können sich ja quasi per Gesetz darauf verlassen, dass sie ständig Gehaltserhöhungen bekommen und dass sie ein anständiges Gehalt bekommen, das tatsächlich zum Leben reicht die sich nicht Gedanken machen müssen, wie kriege ich meine Kinder durch, die sich nicht Gedanken, müssen, Gedanken machen müssen, kann ich das Haus abzahlen oder kann ich die Miete bezahlen, die sich nicht Gedanken machen müssen um ihre Rente. Und das, finde ich, ist wirklich die größte Unverschämtheit, sich hinzustellen und zu sagen, ja, quasi unsere Gehälter sind sicher und natürlich müssen sie immer steigen, denn es wird ja alles teurer, ist doch logisch. Aber die, den Großteil der Bevölkerung, den lassen wir quasi schmoren. Die sollen ackern gehen, die sollen selbst, sie, sie sich selbst drum kümmern, was sie da verdienen und die sollen das aushandeln, verdammt nochmal. Und wenn sie gut im Verhandeln sind, dann kriegen sie auch ein gutes Gehalt und wenn sie schlecht im Verhandeln sind, dann kriegen sie halt ein schlechtes Gehalt. Pech. Und diese Ungerechtigkeit ist doch einfach... Zum Kotzen, oder? Es, es kann doch nicht sein, dass die Staatsvertreter hier sagen, ähm ich bestimme mein Gehalt selbst. Das muss so und so hoch sein. Denn ähm, ich muss ja von irgendwas leben. Ist doch logisch. Na? Ähm, und natürlich brauche ich äh, regelmäßig Gehaltserhöhungen. Ist doch auch logisch. Es wird alles teurer. Aber das dumme Volk, das darf buckeln. Ja? Das tut, was die Wirtschaft ähm, ihm sagt. Das Volk ist absolut abhängig von Arbeit und von Arbeitsplätzen und von den Gehältern, die da gezahlt werden. Und wir lehnen uns schön zurück. Lassen 30 Jahre verstreichen, ähm, kümmern uns gar nicht darum, dass die Tarifbindung so stark gesunken ist, alles scheißegal, freier Markt ist super, freie Wirtschaft ist super, ähm, sollen sie doch selber alles aushandeln. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das aufregt, wie sehr mich diese Ungerechtigkeit ankotzt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich möchte schreien, ich möchte weinen, ich möchte um mich schlagen, wenn ich so eine Scheiße sehe, wenn ich sehe, dass diese verdammte Regierung da draußen ähm, überhaupt keine Anstände macht, irgendwas verbessern zu wollen in dieser Hinsicht. Ja, Da heißt es dann ab und zu mal, ja, wir brauchen einen Mindestlohn von 12 Euro. Ich scheiße auf den Mindestlohn von 12 Euro. Selbst bei 20, 25 Euro hätten wir denn nicht, nicht die Gerechtigkeit, die wir haben müssten. Können wir diese 30 Jahre, die dass die Politik definitiv verbockt hat, nicht aufholen. Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Was soll passieren? Wie soll es weitergehen? Es wird sich niemals jemand hinstellen können von der Politik und sagen, so, und jetzt verpflichten wir alle Unternehmen zu Tarifverträgen. Und es muss mindestens so und so viel gezahlt werden, damit die Leute später nicht in Altersarmut äh, landen. Und genau das ist doch das Idiotische, statt den Unternehmen zu sagen, ihr müsst anständig bezahlen, damit die Leute genug Geld verdienen, damit wir weniger Sozialausgaben haben und so weiter. Nein, wir lassen die Leute für wenig Geld schuften, damit sie mit dem Geld, was sie an Steuern zahlen, an dem wenigen Geld, damit sie davon quasi ja die Leute nochmal ernähren, die nicht genügend Geld zur Verfügung haben. Also es ist absolut asozial, was, was passiert in diesem Land. Und deswegen sage ich, die Wirtschaft ist im Prinzip am Ende. Diese Wirtschaft und Arbeitswelt, wie wir sie kennen, ist am Ende. Die Spirale führt immer weiter nach unten. Es wird niemand sagen, wir heben die Gehälter an ähm, und das setzen wir jetzt überall durch. Das wird nicht funktionieren, wenn man gleichzeitig diesen angeblich freien Markt propagiert. Das geht nicht. Es hilft nur noch ein riesiger Umsturz tatsächlich. Entweder brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen für alle, damit sich da wirklich was ändern finanziell und damit sich auch in der Arbeitswelt dann zukünftig was ändert, damit die Leute eben nicht mehr abhängig sind von jeder beschissenen Arbeit, die ihnen irgendwie zugeteilt wird. Oder aber, und das ist im Prinzip ja die simpelste Lösung, meiner Meinung nach, ähm, es wird aber schwierig, da wirklich äh, die meisten Menschen davon zu überzeugen, eigentlich müssten wir es so machen wie Fridays for Future, damit irgendjemand auf uns hört. Wir, die arbeitende Bevölkerung, Ausgenommen Menschen, die vielleicht jeden Tag Leben retten. Ja, Wir, die arbeitende Bevölkerung, müssten sagen so, wir bleiben ab sofort jeden Montag zu Hause, damit man uns zuhört. Ja, Wir gehen einfach nicht zur Arbeit, wir bleiben einfach zu Hause, jeden Montag, damit die Leute merken, ja, die da oben sitzen, dass sich da was bewegen muss. Nein, keine blöden Demos auf der Straße, kein Occupy irgendwas oder so ein Scheiß. Nein, einfach zu Hause bleiben. Abwarten und gucken, was passiert. Denn nur am Geld, nur am Geld erwischt man sie. Denn es geht nur um das Geld. Und wenn das nicht reicht, nehmen wir halt noch den Dienstag dazu. Und dann schauen wir, was passiert. Anders wird sich hier nichts mehr ändern. Wenn nicht irgendjemand kommt und sagt, so, ab heute oder ab in so vielen Jahren bedingungsloses Grundeinkommen wird es immer weitergehen mit dieser Abwärtsspirale. Die Leute werden immer weniger verdienen bzw. sich immer weniger leisten können. Die oberen 10% werden wahrscheinlich davon profitieren, wie man das auch schon in anderen Ländern sehen kann. Und die Entwicklung ist ja in Deutschland genauso. Die oberen 10% profitieren immer am meisten, egal von welchem Elend, und die unteren ja, 50% sind sowieso immer die Gearschten. So, und bevor ich mich jetzt da komplett reinsteige und noch anfange wirklich um mich ähm, Sachen um mich rumzuschmeißen, ja möchte ich gerne von euch wissen, wie steht ihr zu diesem Thema, ähm, sehe ich das vielleicht komplett falsch, habe ich irgendwas übersehen, ja? also geht es uns vielleicht doch tatsächlich viel besser als ich als ich dachte? Oder seht ihr das eben auch? Seht ihr diese Abwärtsspirale? Seht ihr, dass wir uns im Prinzip selbst zerstören? Dass uns die Politik, dass uns die Wirtschaft im Prinzip, dass die sich selbst quasi das Fundament äh, unter den Füßen wegreißen? Ähm, und dass es eigentlich gar keine anständige Lösung mehr geben kann, zumindest nicht mit der Politik von heute? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie immer. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und auf unseren Austausch, der bisher wirklich super funktioniert und ähm, da bedanke ich mich wirklich dafür, dass ihr so zahlreich kommentiert und dass wir auch Hass und Hetze und sowas, so einem Blödsinn überhaupt keinen Platz lassen. ja Also dass das wirklich fast gar nicht existiert bei uns, finde ich echt super. Wie gesagt, ich freue mich jetzt auf eure Antworten und natürlich sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.